Ja, geil, Alter, what the fuck, die sind aber überall... Ja, du kannst nix machen. Fuck. Du kriegst einfach die Instant-Headers von den Typen, Alter. Ich drück den Headshot durch die Door. Mann, Ruhe Mann. jetzt, ich bin zu MATCH! Okay. Ich bin zu MATCH!